Hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo ohne Intro. Es ist ein halbes Jahr her, dass auf irgendeinem dieser Kanäle zu Mars, ein vernünftiges Video online kam. Und im letzten Quartal kam auf allen Kanälen einfach ein Infovideo, wo ich über vieles gesprochen habe. Aber jetzt will ich eigentlich wieder starten. Aber durch die Umfrage hat sich auch einiges ergeben und es ist für mich auch eigentlich einfacher, wenn ich folgendes tue, die Company absetzen, ja, das bedeutet alle vier Kanäle, Gaster Math, Gaster Letten, Gaster News und Gaster Games, einfach mal absetzen, lahmlegen, stilllegen, kein Video mehr online kommen, ja, das bedeutet, dass das... So hart greife ich einfach durch. Aber keine Sorge, keine Panik. Es sollte ja für einen sehr neuen Kanal geben. Ja nur einen Kanal, das heißt ihr müsst nur einmal abonnieren, um alle Videos von mir auf einen Blick finden zu können. Und für mich wird es auch viel bequemer sein, ich werde sofort sehen, ah jemand hat einen Kommentar geschrieben. Ja und somit werde ich den auch schneller beantworten können oder darauf reagieren können mit Like oder Herz. Und so einfach wird es dann gehen irgendwann wird dann auch der neue Kanal Gastred findbar sein. Ja, das ist nicht so Gastred, also Gasmeather wieder umbenannt, sondern direkt einen neuen Kanal Gastred eröffnen. Und mit dem will ich dann durchstarten, sauber umgehen und auch versuchen alles abzuloaden. Wie man vielleicht auch meinem letzten info Infovideo aus März entnehmen hätten können, wird auch wins natürlich anders bestehen müssen also ich will winz soweit es geht übertragen mit dem konzept und mit allen vier wochen das sind ja im ich wochen ja ja eigentlich dann 13 mal aber dafür wird jetzt W für wissen stehen das heißt ich werde da irgendwie nur nützen Faktum mal zu sagen hochladen ich stehe für die info das heißt info über diesen kanal und so das N steht für die Nachhilfe, insbesondere Latein. Und S steht für Science, das heißt zu Deutsch Wissenschaft. Und da werde ich natürlich das machen, was es schon immer gab. Ja, und damit wird auch das Gaming herausfallen. Genaueres erfahrt ihr im Infovideo. Ich habe einfach mal keine Anforderungen für die Bildschirmaufnahme. Und auch andere Aufnahmeprogramme, die kostenlos sind, gehen auch nicht. Und... Ich verzichte auch viel lieber auf Gaming, weil das einfach mir zu anstrengend ist, zu viel geschnitten werden muss und das Video mit sicherlich hoher Verspätung aufkommen wird und mein auf äh, mein Schnittprogramm das auch nicht rendern kann. Voraussichtlich wird am 16.07.2019 ein Matonarhilfe-Video auf Gastred veröffentlicht werden, um diesen Kanal dann auch endgültig zu starten. Schließlich wird dann am 20.07.2019 eine Latein-Nachhilfe veröffentlicht werden. Jeden Samstag kommt somit immer winz videos also genauer gesagt um 12 Uhr wie ich festgelegt habe, aber dazu auf dem Kanal Gastred noch mehr. In der ersten Kalenderwoche dann Nachhilfe, in der zweiten Wissenschaft, in der dritten der unnütze Fakt und am vierten bzw. der Fakt ist eigentlich nützlich, aber in der vierten Kalenderwoche kommt dann Info und somit wird das auch sein, dass in der 1., also jetzt am 25., 26., 27., 28. und so weiter. Also vielleicht werde ich auch ein Video hochladen, wie ihr so auch, auch etwas ausrechnen könnt. Könnte man wirklich als unnützen Fakt releasen? Somit würde ich euch wirklich beten, geht alle auf Gastred und abonniert. Nicht sagen, ja, ich will doch einfach dort die Latein-Nachhilfe. Und wenn ich jetzt dann nur einmal im Monat irgendwie aus der Überraschungsbox Latein-Nachhilfe bekomme... Ihr habt ja schließlich Gastalettin abonniert und wenn das alles auf einem Kanal geht, könnt ihr auch in den Kommentaren nachfragen und ich werde euch das dann auch beantworten können. Und ich muss nicht als äh, dann auf Gastalettin gehen, wobei ich das nie gemacht habe, nur wenn ich ein Video veröffentlichen wollte oder den Kanal wirklich ändern wollte, irgendwelche Einstellungen oder so. Und damit sage ich Ciao bis zum nächsten Video und hoffentlich sehen wir uns auf Gastred.